Herzlich willkommen hier beim Löwenzahn-Fanclub-Podcast. Heute habe ich Besuch im Bauwagen. Und zwar Trude ist wieder in Berstadt. Hallo Trude. Hallo. Na, wie geht's dir? Och, es sind ja viele Jahre vergangen und dementsprechend geht's mir. Das ist schön. Wir haben ja zusammen gerade die erste Folge angeguckt, wo du Peter ja in seinem, bei seinem Haus überrascht, ne? Ja. Und ihr zusammen Kaffee und Kuchen essen wollt. Und das kommt dann ganz anders. Werden gestört von Flugzeugen und Peter beschließt wegzuziehen. Genau, du Arme. Die ganze Zeit von Berlin, von Berstadt nach München gefahren. Und dann kannst du dich noch mal fünf Minuten ausruhen. Ja, das war bei Peter immer so. <lacht> kannst du dich denn noch an den Dreh erinnern? Das ist ja jetzt schon eine ganze Zeit her. Ja, doch an diesen Dreh. Das war ja auch mein erster kann ich mich schon gut erinnern. Also vor dem Haus, das fand ja in München statt. In, dann sind wir nach Berlin gefahren und haben dort dann die Bauwagengeschichte gedreht. Mhm. Und musstet ihr das öfter wiederholen oder lief es eigentlich sehr flüssig? Das lief sehr flüssig, erstaunlich sogar. Und äh, für mich in Erinnerung ist das Abholen von dem Bauwagen. Als Peter mich da auf dieses, diesen Hof brachte mit den vielen Wagen und ich den dann rausziehen musste mit meinem VW-Käfer. Was war da Besonderes dran? Na, Ich äh, bin feucht, fröhlich, fromm eingestiegen, mit dem Bauwagen angehängt. Der hatte eine Kupplung, der kleine Käfer und bin dann so fröhlich, pfeifend und singend rausgefahren. Was ich nicht kalkuliert habe, dass der Wagen natürlich viel breiter war als mein Käfer. Und ich muss also haarscharf an diesem gemauerten Einfahrtspömpel vorbeigefahren sein. Denn das habe ich natürlich im Auto nicht mitgekriegt, ich war ja ganz unbeschwert. Die sind alle in eine Schockstarre verfallen, weil ich also Zentimeter nah an diesem Steinklotz da vorbeigefahren bin. Ist aber noch gut gegangen. Ja, ich habe ja nichts gemerkt und war dann auf der Straße und fand alles wunderbar. Und alle anderen meinten, ja, ist ja gut gegangen, aber das machen wir nicht nochmal. Also ein One-Take. Oh. Ja, in der Tat. Hast du mir gerade schon erzählt, dieser Nachbar, der da auftaucht, das hat mich als Kind oder ich habe dir ja die Folge jetzt schon mehrmals gesehen, mich immer überrascht, warum der eigentlich auftaucht, weil der war ja nur kurz dabei. Du sagst, das war euer Regisseur. Das war unser Regisseur, ja. Der Stefan Luxchi, der hat, ich weiß nicht, die ersten paar, so gut ich mich erinnere, gedreht, ist dann ja sehr professionell in andere größere Filme eingestiegen und hatte dann, glaube ich, keine Zeit mehr. Aha, ist ja lustig. Da hat er also einen kleinen kleinen Nebenauftritt. Ja, das machen Regisseure ja gerne, zum Beispiel. Hitchcock ist ja in seinen Filmen immer mal aufgetreten. Das hat mir Helmut immer erzählt. Genau. Und auch später, äh, Jahre später, gab es einen Löwenzahn-Regisseur, der, der hat auch in jeder Folge, wo er mit so als Regisseur mitgewirkt hat, ist er auch zu sehen. Da sollte ich immer suchen. Also Helmut hat mir immer gesagt, okay, guck mal, das ist eine Gittinger-Folge. Such mal bitte, er ist da drin. Ja, das ist ähnlich wie bei Hitchcock. Da wartet man ja auch schon immer ja. trotz aller Spannung darauf, wo taucht der jetzt auf. Kannst du dir eigentlich vorstellen, in einem Bauwagen zu wohnen wie Peter? Also eigentlich äh, habe ich es mir nie vorstellen können. Ich war auch kein Freund von Zelten oder, oder solchen Urlauben. <lacht> Bin ich auch nicht. Und äh, komischerweise, jetzt wo ich alt bin und wo man auch diese Zeit mit dieser äh, Corona-Erkrankung da hatte, da habe ich mir manchmal gedacht, ach, irgendwie so einen Wagen haben und dich irgendwo an See stellen und, naja, unter dem Motto, äh, Raum ist in der kleinsten Hütte mit meinen Kötern. Also das hätte ich mir jetzt vorstellen können. Früher nicht. Okay. Die Szene am, am Haus, wo du und Peter dann da sitzt und Kaffee trinkt ja. und er sich dann alles Mögliche ausmalt, wo er in Zukunft wohnen könnte, auf dem Hausboot mhm, und so. Wo du, kannst du dich daran erinnern, ob, habt ihr das öfter gedreht oder? Also ich glaube, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch sehr zügig gegangen. Mhm. Wir waren ziemlich frisch und Kamen beide, glaube ich, aus dem Urlaub und äh, waren auch also gut äh, in guter Konstitution und haben das sofort geschafft. Was ich interessant fand, ist, du meintest ja, die, die Sachen, die du anhattest, äh, das war so deins. Also da war jetzt nicht Kostüm oder so von Trude? Ja, also wir hatten ja eine Kostümbildung, die, die hat mich gebeten. Verschiedene Sachen, die mir zu Trude, zu der Figur einfielen. Vielleicht von mir selber mitzubringen und das haben wir auch alles von mir gefunden. Mhm. Diesen dusseligen Hut und die Jacke und das kann ich also sehr gut erinnern. Das war mein eigenes. Dein eigenes, okay. Wie war denn das eigentlich? Du trägst ja als Trude immer so eine, eine, eine, eine voluminöse Frisur. Ja. Das ist ja äh, jetzt so. nicht mehr so. <lacht> Hast du die auch privat so? Also ja Ja, ja, ja, die hatte ich. Ja. Zu der Zeit war ja Afro-Look äh, total in Aha. und ich habe sehr dünnes Haar und äh, habe gedacht, dann kann ich mal angeben mit äh, der vollen Mähne, aber äh, ich hatte es auch privat. Nur habe ich mir, weil ich dann eben für Peter immer wieder die Dauerwelle haben musste, hm. weil das ja Anschluss hat im Film. Ja. Äh, mir den, den Haarboden, also die Kopfhaut, ein bisschen verdorben damit, weil das oh. früher ja noch sehr äh, scharfe Mittel waren. Und ich habe auch jetzt da an den Stellen oben, mitten auf dem Kopf, gehen mir die Haare sehr leicht aus. Hm. Ei, ei, ei. <lacht> Ein bleibender Eindruck von Trude. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Wie war das eigentlich, wo du die, wie hast du das Angebot bekommen für Trude? Hattest du dich da beworben? Gab es da schon ein Casting oder sowas, wie es nee. heutzutage ist? Ja, gab es wohl, aber, äh, und die hatten, glaube ich, auch schon ein paar Truden ausprobiert, sozusagen. Und äh, mich hat es erwischt dadurch, dass die Kostümbildnerin eben äh, Assistentin bei einem anderen Film war, in dem ich mitgemacht habe. Hm. Und als man auf die Suche ging, bin ich ihr da sofort als die perfekte Trude eingefallen. Und mhm. Dann hat sie mich erst vorher gefragt und dann der Produktion vorgeschlagen. Und dann war ich dort, habe guten Tag gesagt. Und dann haben sie mich genommen. Vom Fleck weg. Sozusagen. <lacht> als taffe Freundin von Peter, die einen eigenen Fahrradladen hat, also eine ja. Businessfrau. <lacht> Ja, eine, die sehr praktisch dachte ja. immer und Peter war ja ein Fantast und ja. ich war eigentlich in der Rolle gedacht, wenn er also wieder ganz große Pläne bekam, wie zum Beispiel zum Mond fliegen, dass ich ihm da gewisse äh, Vorbehalte und Bedenken gegeben habe, dass das so einfach nicht war und ich ihn immer ein bisschen wieder auf die hm. Erde zurückgezogen Also die bodenständige. Hab, sozusagen, ja, hm. auf alle Fälle. Ja. Gut, dann war es das erstmal für die erste Folge und dann hören wir uns wieder. Gerne. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hier in Berstadt.